Ganz wichtig, Sicherheitsmaske muss angelegt werden, ne? aber nicht, wegen, nur, nicht nur wegen Corona, sondern wir machen heute ein echtes Experiment. Die Kamera bitte hier hinrichten, das ist das erste Mal. Ich hoffe, das klappt. Ein echtes WWW-Club-Experiment. Ja, kommt mal vor hier, wir brauchen euch. Ne? Einer rechts, einer links oder wie auch immer. Ne? Jede Gruppe kriegt ein Streichholz, hier deine Schachtel, deine Schachtel, so, Mundschutz, ganz wichtig, wegen dem Experiment, kann ja auch Rauchentwicklung oder Explosion geben, keine Ahnung, ne? so, dann habe ich hier, noch ja, nicht anzünden, Kleben Moment, ne? wir wollen ja nicht, dass die ganze Bude hier uns um den Kopf legt, ich habe hier eine, ein Wässerchen, ne? Angeblich soll ja im russischen Wodka-Wässerchen heißen. Ne? Ähm, ein echtes WWW-Experiment. So, also wir haben hier unser Wässerchen. Dann, genau, ihr guckt einfach mal zu. Ganz wichtig, Kneifzange. Und ich zeige euch mal jetzt, was habe ich noch? Ein 5-Euro-Schein. 5-Euro-Schein machen wir jetzt. Oh ne, das ist nicht richtig. Der muss sich. Moment. Das ist zusammengeklebt, das geht gar nicht. Halt mal das Mikro, genau. Jetzt habe ich ihn auseinander. So, der muss natürlich ganz hier in unser Messerchen rein. Ja, dann lassen wir den ein bisschen da drinnen. So, Jette, ich hole jetzt den 5-Euro-Schein raus. Du bist bereit mit Feuer, du machst dann an und dann machen wir einfach mal was Wunderbares. Ne? Weg mit dem alten Mammon, wir verbrennen heute mal einen 5-Euro-Schein. Ist das gut? Ne? Das ist doch mal so ein Zeichen. Ne? Wir verbrennen jetzt einfach mal einen 5-Euro-Schein und dann, Momentchen. Ah, ich bin ganz aufgeregt, ob es klappt. Ich wüsste auch nicht, ob das klappt. Wartet mal. Jetzt muss ich denn hier mit der Hand rausfischen? Naja, das Problem ist immer der, der Vorführeffekt, wisst ihr das? Ich fisch den mal mit der Hand raus. Hältst du mal, mal Jette? Das ist klebrig, das Zeug. Mein Wässerchen. So, jetzt geht's los. Hast, oh, das ist ja ein, ein bockiges Ding. Jetzt habe ich es. Jette, du musst jetzt äh, das Wässerchen wegnehmen. Und jetzt machen wir mal ein ordentliches äh, Stück weg. Und jetzt brennen einfach mal den Fünfer an. Boah, krass, ja. da schnallst du ab. Nichts verbrannt, ne? Hammer. Wahnsinn. Jetzt du zur Gerechtigkeitszahlung, ne? was ein richtiges Experiment ist. Die Wissenschaft, das muss ständig funktionieren. Komm, wir machen noch mal wieder Messerchen hin. ne? Jetzt habe ich ein Fest in der Hand, jetzt lasse ich den nicht mehr los. So, schön ein Wässerchen rein. Ne? Und jetzt musst du hier ein Wässerchen wegtragen. Ne? So, bitte. Was geht, geht um zweites Mal. Ne? Ja, ich bin selber aufgeregt. Mal schauen, ob es geht. Hä, geht nicht. Nochmal. Ja, egal. Komm, wir sind alle aufgeregt hier. Die Wissenschaft fordert ihre Opfer, das ist halt so. Ah, der brennt richtig gut, ne? Krass, ne? Fünf Euro brennen und brennt noch. Wisst ihr was, ich, ich erkläre euch jetzt kurz das Evangelium. Anhand unseres Experiments. 5 Euro ist eigentlich nur Papier. Ne? Da hat einer sich hingesetzt, hat eine Fünf drauf geschrieben und sagte, das ist 5 Euro. Jetzt habe ich die große Frage, Warum sind das 5 Euro? Warum ist das 5 Euro wert? Warum kannst du dafür 5 Eise kaufen? Da könntest du doch selber hinsetzen und dich irgendwann ein Fetzes Papier nehmen und eine 5 drauf schreiben. Habt ihr eine Ahnung? Ganz einfach. Hier gibt es nämlich eine Unterschrift drauf. el präsident der Chef der ganzen Europäischen Bank, hat unterschrieben. und Durch seine Unterschrift ist das wertvoll und das ist der große Unterschied. Du, wenn du drauf schreibst, du bist halt nicht der Chef der Bank. Ne? Da lachen die alle nur, da musst du schon Cheffe sein. Wisst ihr, das ist eigentlich genau das, was Gott macht. Wir Menschen sind nicht viel wert. Ne? Du bist vielleicht ein paar Kisten Sprudel wert. Ne? Ein paar mehr, wir sind auch 96 Prozent Wasser. Ne? Da gehst du nochmal in den Sandkasten, machst noch eine Schippe Sand dazu und das bist du. Ne? Das sind vielleicht 12 Euro, wenn du das zusammenzählst, rechnest. Ne? Mehr bist du nicht wert. Aber es hat jemand in deinem Leben und gesagt, den Joni, die hätte die sollen genauso sein. Und dann geht es darum, den Plan Gottes mit deinem Leben zu entdecken. Das ist eigentlich Christ sein. Und zuallererst Taufe. Mit Taufe heißt es eigentlich, ich mache mit mit Jesus. Ich will mit dem leben. Das bekennt man. Und dann kommt man raus und ist ein neues Leben. Und bei vielen Christen hört das auf. Ne? Viele Christen sind getauft, und freuen sich ihres Lebens, Christsein ist noch mehr. Dann kommt nämlich der Heilige Geist über dich und das ist ein Feuer. Das verbrennt dich, das verbrennt, aber das verbrennt dich nicht. Das brennt, aber verbrennt dich nicht. Das ist eigentlich das Evangelium. Das ist eigentlich Christsein, dass in dein Leben ein Feuer kommt und dass man auf, auf einmal merkt, dass es nicht nur so ein Glaube, sowas auswendig gelernt ist. Sondern auf einmal merkt man, den gibt es ja wirklich, da passiert ja wirklich was, da brennt ja richtig in mir. Hier, ich schenkte, du hast schon Taschengeld gekriegt die, die Woche, ich schenkte den schön einteilen und nicht jetzt gleich los. Nee, jetzt kommt doch die Predigt, nee, nicht gleich los und Eis oder so davon. Ne? Also das ist weiter, der ist garantiert corona-frei, keine Viren, der ist ja durchs Feuer gegangen. Jede Vire ist weg, den kannst du wirklich gut in der Hand halten. Danke fürs Ex, fürs Mitmachen, Applaus, Applaus. Ähm Wisst ihr, genau um diesen Heiligen Geist geht es uns heute. Dieses Feuer, was, was in uns brennt. Und wir haben das letzte Mal vor zwei Wochen, habe ich erzählt, weiß es noch jemand, was ist, wenn der Heilige Geist auf uns kommt? Was passiert am zweiten, am ersten Tag nach Pfingsten?